Ich fand super. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Der Martin kämpft noch ein bisschen. Erster Tag auf Schienen ist immer schwer, meint er. Aber es geht. Aber es geht, ja. Die Sicht ist bescheiden, aber wir nehmen, wie es ist. man es sehen. Das war ein kleines Update, das ist ziemlich hart, aber es ist nichts los, obwohl ich echt wenig Lifte offen habe. Ich zeige euch nachher oben, weil die Karte Martin ist zu warm, da unten sind noch ein paar andere, aber es ist wirklich nichts, also ja, so ein bisschen tiefer ein Endzeit-Szenario. Ja, die Kehrseite der Medaille ist jetzt das hier, das hat halt einfach nichts offen im Prinzip und dementsprechend ist dann schon ein bisschen was los am Lift, vielleicht sogar mehr als sonst, Weihnachten. So, oh, der Andrang am Lift hat sich jetzt auch wieder erledigt, jetzt ist es 5 nach 11. Jetzt guck mal wie der jetzt schon wieder ein heute. Macht. Schon wieder keiner mehr Bock auf Skifahren. Ja. Aber es ist echt geil und es schneit jetzt richtig voll, schön. Bei ja, oder? Ja, mega. Und wie ist es so gelaufen? Ja, das Problem ist einfach, dass in der rechten Tasche mehr drin ist, wenn der linke. Jetzt fahre ich auch gesagt, hat, aber es jetzt super. Man spart sich halt viel mehr. Ja. Wo spart man sich? Na den Warten. zweiten Ski. Warten. Ja, warte. <lacht> ah, wir sind gut zurück und ein Reh da war der Schneefall oben schon geiler. Ähm, Skifahren war super. Und ja, nachdem der erste Ansturm weg war, war dann auch echt nichts mehr los. Also, das war dann richtig, richtig cool. Schreit nach mehr. Wir werden die den nächsten Tag noch ein paar Mal gehen, glaube ich. Schauen, wie es das umgeht. Es ist natürlich nur ein bisschen zum Nachdenken, weil, wenn es da minus 15 Grad haben wird, die nächsten Tag Einklang geht auch nicht. Also, man muss sich das ein bisschen kompakter machen. Das ist zum Beispiel auch mal ein bisschen aufwärmen und so. Das alles weg, das ja. Aber ja, flexibel muss man halt sein. Läuft ja. schon. Ja, wir sind aber erst seit die letzten zwei Jahren reingekehrt, das werden wir schon wieder rausbringen aus uns. Ist Super. Nein, das ist Bring mal Wasser. Vicky, ich bin dein Vater. Und jetzt die Ente. <lacht> Super.